Er hält sich hier dabei fast ausschließlich im Wasser auf. Wir müssen die Menschen dazu bringen, besser zusammenzuarbeiten. Wir lancieren eine öffentliche Datensammlung für Schweizer Dialekte, damit zum Beispiel auch Sprachassistenten wie Siri und Alexa Schweizerdeutsch verstehen. Für das haben wir eine Webapplikation erstellt, wo wir Sprachaufnahmen im eigenen Dialekt machen. Kann. Dort können wir zusammen Karaoke singen. In der Applikation kann man in der zweiten Phase jede Audioaufnahme auch noch überprüfen. Das heißt, wir wollen hinterher nur brauchen wir dann fürs Training, sodass wir später Modelle bauen können, die Schweizerdeutsch in den verschiedenen Dialekten verstehen.